Liebe Freundinnen und Freunde, der Weltklimarat hat in seiner jüngsten Veröffentlichung vor einer Erderwärmung um mehr als 1,5 Grad gewarnt. Auch wir in Sachsen sind durch den Dürresommer 2018 vor Ort vom Klimawandel betroffen. Mensch, Tier und Umwelt leiden schon heute. Wir als Grüne verlangen von der Landesregierung, endlich ein wirksames Klimaschutzgesetz vorzulegen und den Ausstieg aus der Braunkohle nicht länger zu verzögern oder gar ganz zu verhindern. Wir könnten in Sachsen mit einem Strukturwandel hin zu erneuerbarer Energie und dem Kampf gegen die Erderwärmung zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Sachsen darf nicht länger Teil des Problems sein. Sachsen muss endlich Teil der Lösung sein.